Sie ist nämlich behaart und sie steht dazu. Begrüßen Sie mit mir, Adriane Berndt. Oliver, jetzt ich ich's mit Namen. Oliver. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es eine Frau ist, dann würde ich sagen, das wäre eine Transe. <lacht> ich weiß nicht, also das kann man nicht ich als, weiß nicht, erotisch, ne, weiß ich nicht, ne, also wir haben es nur stören. Ja? Ja. Einfach so vom Blick oder ich magst glaub, du das äh, nicht äh, anfassen? Nee, anfassen, das reicht ja schon, wenn ich Haare an den Beinen habe, ja. also ich finde sie ist also auch noch sehr extrem, weil sie auch noch sehr dunkel, also noch recht dunkel sind die Haare, ja. als wenn es helle Blonde wären. Mhm. Adriane. Ich finde das recht krankhaft, was er erzählt, ehrlich. Ja. Also ich arbeite mit den Haaren, ich arbeite auch als Model. Ich verdiene eine Menge Geld damit und ich finde es nicht schlimm. Die Mutter Natur hat mir die Haare nun mal gegeben, meine Oma hat Haare gehabt, meine Mutter hat Haare gehabt, meine Uraoma. Und das ist nun mal bei Frauen, so wie bei mir, vererbt. Mhm. Jetzt sieht man, kann man sehr schön erkennen, an den, Haar, äh, an den Beinen bist du stark behaart. Ja. Gibt es sonst irgendwie so Oberarme oder ja, Dekolleté oder Arme. Gesicht? Nee, nee, also Arme, Beine, Kinn, aber das mache ich weg, das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Also da, da, da willst du es nicht zeigen, das nee. machst du selber weg? nicht unbedingt meine Sache. Mhm. Bitte schön einmal aufstehen zu mir. Ja. <lacht> Bitte. Also ich wollte mal zu ihr sagen, ich finde das ganz toll wie sie dazu steht und zu ihm würde ich sagen, also ein Typ der von mir verlangt, dass ich meine, meine, meine Haare abrasiere an beinen Bein oder sonst wo, der kämpft für mich überhaupt nicht in Frage, den würde ich auf den Mond schießen oder sonst was, ich finde das unmöglich, dass er das auch selber macht. Okay. Würde, ich nie, würde ich nie machen, schon gar nicht zu so einem Typ. Ehrlich <lacht> <mit>. also, <Oliver. lacht> Erstmal würde ich es also nicht von meiner Partnerin verlangen, weil ich erstmal mit so einer Person erst gar nicht zusammenkommen würde. Ja, aber du hast <lacht> die Glück gehabt, ehrlich. Aber Oliver, guckst du gleich unter die Hose und guckst, ob da Haare sind? Also ich achte schon auf die Beine. Für den ja, einen ist der denn, Arsch erotisch oder der Busen. Was würdest du denn machen im Winter? Im Winter hat die Frau eine Hose an. Ja? Du verliebst dich in die und gehst mit der also nach Hause, sie zieht, zieht sich aus, sie hat Haare in den Beinen. Ja, schickst du dann wieder heim oder was? Die darf wieder einpacken, ja. Na, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist Un möglich, ey, unmöglich. Nee, das ja, hat nichts was mit Krankheit zu tun. Na klar. Aber ich meine, meistens sieht man eigentlich auch schon Frauen, Frauen, die was von sich halten, Frauen, die also, wo die Körperhygiene äh, sehr hoch, äh, oben steht, äh, die haben erst überhaupt keine Haare an den Beinen. Moment, da muss ich jetzt find mal ich, fragen. Da finde ich aber besser find so, aber besser so halt eine fest. Frau, die Haare also, an den Beinen hat, als Frau auf den Also ich habe mal 10. eine Frage an dich. Was hältst du nun von Frauen, die einfach wie es bei ihr ist oder wie es bei mir auch gewesen ist, die das einfach vererbt bekommen haben. Wir können einfach gar nichts dafür. Ja, ich Und die Haare wachsen, die Haare wachsen auch mit Wachs wieder nach an bestimmten Na Stellen. Da kannst du überhaupt nichts machen. Das ist aber also das ich in muss Natur sagen, oder? irgendwo siehst du da nicht richtig das durch. Es gibt ja nämlich auch, jetzt, auch eine Krankheit. Ich ja jetzt bei ihr nur an der ich, das sind ja nicht nur die Haare an der Beine. Also okay. mich wird also auch stören bei ihr. Und sie hat ein sehr hübsches Gesicht, aber äh, wenn Augenbrauen zum Beispiel zusammenwachsen, das finde ich also auch schrecklich. Kann man auch was dagegen tun? Sieht Adriane nicht ja. so. Die Adriane hat uns eben erzählt, Mensch, sie hat ein Selbstbewusstsein, sie verdient als Model damit Geld. Wirst ja. du extra gebucht, um deine behaarten Beine dann auch wirklich mit abzufotografieren? Ja. Aber bestimmt nicht bei Chanel, Versace, Job, nicht bei den Wieso Großen. Wieso denn? Sind ja äh, auch alle krank in der Bierne, Genauso krank ja, wie du. Ja klar. Ja, klar. Ja. Moment, das, das stimmt doch. natürlich nicht. Bitte. Sagen wir mal so, äh, ich bin nicht der Typ von Frau für Chanel und Versace und so weiter. Ich habe eine Menge. Menschen kennengelernt, die dazu stehen, die Haare gut finden. Und also mir passt das wunderbar. Ich habe einen lieben Freund, der das auch genauso mag wie ich. Ja, es gibt Bein mein... es gibt bestimmt Nein, auch. Nein, das ist überhaupt nicht. Das finden. hat überhaupt ja, mit Fetischismus nichts Achtung. zu tun. Was, was nennst du denn einen Fetischist? Ein Fetischist ist ja jemand, ja, der auf Lack steht. Sein, Aber also, nicht auf Haare. Ne. Also ich finde es krankhafter, so wie du rumzulaufen, mit einer Kontaktlinse und abgerissenen Brusthaaren, wo ich echt Wunden da habe, als mit meinen Beinen. Irgendwo, und irgendwo widerspricht es sich. Die Brusthaare werden weggemacht und an den Beinen lässt er so wachsen. Ja, ja, weil, ja weil bei mir ist das so, an den Armen und an den Beinen habe ich nicht sehr viel. Und ich bin sind bestraft aber auch, worden überkörper ich, ja, ich bin nicht bestraft worden, das ist die Natur. Kann mhm. man eben nichts dran machen. Hundertmal ja. bist du bestraft Komm. worden. Adriane, hattest du denn nie Probleme damit? Muss dass du, du irgendwie so in der Pubertät, werden. dass die anderen gucken, oh Mensch, hast du viele Haare, weil viele sich vielleicht die auch rasiert haben. Ja, sagen wir so, ich habe früher auch die Haare rasiert. Das ist nicht so, dass ich immer so extrem gelaufen mhm. bin also ja. wo ich 15 war oder 16 natürlich haben alle geguckt keine mädchen haben haare gehabt dann habe ich ja auch die abrasiert dann habe ich angefangen mit dem wachs genauso wie er erzählt hat abzureißen aber das bringt ja nichts. Die Wurzeln sind so tief in den Körper, die Haare wachsen immer nach. Man kann das 20 Millionen Jahre abreißen. Die werden immer da sein und die werden immer wieder kommen. Aber wann kam dann bei dir die Wandlung, dass du gesagt hast, okay, ich lasse es jetzt einfach wachsen, ich mache da gar nichts mehr und ich versuche das jetzt einfach umzusetzen, indem ich Haarmodel werde? Ich war einfach sauer, weil die Gesellschaft bestimmt die Menschen. Und ich habe in Berlin auf dem Kudamm in ein Steakhouse gearbeitet wo man richtig mit Rücken und, und schwarze Strümpfen und weiß ich rumlaufen musste. Mhm. So, dann bin ich von Urlaub gekommen und habe ich nur so eine kurze Stüppelhaare gehabt, wo man es einfach durch die Strümpfe gesehen hat. Und da hat mich mein Chef gerufen, also beim Arbeiten zu sich und sagte zu mir, Frau Berndt, gehen Sie jetzt nach Hause und rasieren Sie die Haare ab. No, und dann können Sie wieder arbeiten kommen. Puh. ich habe gesagt, ich eh nicht richtig ich habe gesagt, nee, ich kündige bin gegangen mhm. dann habe ich die Haare wachsen lassen dann habe ich eine Annonce in eine Zeitung reingesetzt dass ein Model also behaartes Model für Fotos zur Verfügung steht naja und da kam die Anfrage was sind das für Fotos? ich stehe als Aktmodel zur Verfügung willst du die mal kurz sehen? ich zeige sie dir da oben ist ein Monitor ja. wir legen einfach die Fotos mal vor jetzt sind wir beide noch im Bild da haben wir das zum Beispiel mhm. Mhm. Frage ich doch mal Werner, wie findet er das? Gut. Besser Haare an den Bein als Haare auf den Zehen bei Frau. <lacht> Frage ich mal hier weiter. Du bist noch relativ jung. Ja. ja? Was hältst du davon? Um, ja, also ich finde es schrecklich so rumzulaufen. Um, ich finde Haare ab zu rasieren ist ein Zeichen finde ich, für Sauberkeit und dass man sich um sich kümmert und gepflegt rumläuft. Also ich könnte nie so rumlaufen. Das ja. ist schrecklich. Alleine, das sieht überhaupt nicht aus. Das ist überhaupt also nicht es hat nichts weibliches, finde ich. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung. Die obere Hälfte schon, aber das untere Teil nicht. Ja. Mhm. Wie, wie gehen Männer mit deiner Behaarung um? Hast du öfter solche Reaktionen wie Oliver? Die sagen dann einfach sagen, sagen, das sieht so fies aus. Also ich lasse mich in solche Gespräche überhaupt nicht reinziehen, weil da sind für mich keine Menschen. Mhm. Also ich gehe da lieber mit anderen Personen um, die. Verständnis dafür haben und die dich als Mensch sehen, nicht als irgendwelche Objekt, weil er gerade da keine Haare haben möchte oder mhm. irgendwas. Und und du hast uns eben schon verraten, du hast einen ganz lieben Freund, der das sehr mag. Ja. Und den hast du mitgebracht und ich freue mich ja. auf Peter Tabat. Peter, wie lange kennt ihr beiden euch schon? Wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Wie mhm. habt ihr euch kennengelernt? Ich habe ähm, Internet gesurft und eine Anzeige gefunden über die zweite Hand, wo sie praktisch ihre Bilder anbietet und habe da angerufen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen und seitdem sind wir zusammen. War das so, so ein Bild, wo man auch ihre starke Behaarung sieht? Nee, das war eine Textanzeige. Eine Textanzeige. Mhm. Und du wusstest noch gar nichts davon? Ja doch, sie klar. In dem Text ging, aus dem Text ging halt hervor, dass sie äh, stark beharrte, als stark mhm. Modell. Und das hat dich gleich angezogen? Ja, ich finde, also seit meiner Geburt, ähm, muss ich sagen, bin ich irgendwie ein absoluter Fan von behaarten Frauen. weiß auch nicht, warum das so ist, ist mir inzwischen auch egal. Vorher ja. habe ich es versucht zu unterdrücken, aber ähm, ich finde es völlig normal inzwischen und ähm, ich liebe das einfach. Und, und Was das heißt jetzt behaarte Frauen? Hast du irgendwie in deiner Verwandtschaft, kennt man ja Damenbart oder auch starken Haarwuchs an den Beinen. Ja, es gab das mal eine, eine Tante, die ich total bewundert habe, als ich noch ganz klein war und die habe ich immer angeguckt und meine Verwandtschaft dachte immer ich finde das so irgendwie abartig bei der aber ich habe das immer bewundert damals schon mhm. und ähm, ja ich bewundere das heute noch ich finde es einfach toll mhm. konnte man immer mit den Freundinnen die vorher in deinem Leben da waren konnte man drüber reden wenn die vielleicht sich rasiert haben oder sonst was dass du gesagt, Mensch lass doch wachsen ich finde das gut ja klar ich habe immer versucht die zu überreden das wachsen zu lassen mehr oder minder mit Erfolg aber es war natürlich schön, wenn es kein Thema mehr war, wenn es einfach äh, dann so war, wie, dass die Haare da sind. Und ich finde auch die Diskussion um Haare, ja oder nein, eher lästig, also eher hinderlich, weil das kommt ja nur nicht auf die Haare drauf an, sondern eher so auf die in der Partnerschaft auf das äh, Gefühl, was man zueinander entwickelt. Und wenn die Haare dann da sind, ist es toll, das ist einfach nur zusätzlich ein schönes Bild. Ich, ich sehe das einfach gar nicht, ich berühre es gar nicht, ich fasse es gerne an, ich streichel das gerne. Und ich finde es absolut nicht männlich und ich finde es auch eher merkwürdig. Ja. Die Haare sind von der Natur nun mal da und das als unnatürlich zu bezeichnen, Widerspricht sich ja das ist ja paradox ich meine Frauen haben Haare, Männer haben Haare und die Gesellschaft macht das bloß, dass Haare bei Frauen irgendwie unnatürlich sind und vor allen Dingen auch ihr Argument, dass es irgendwas mit Hygiene zu tun hat, kann ich nicht verstehen, weil wenn Männer irgendwie sich nicht rasieren, dann gelten die ja auch nicht als unhygienisch. Bei Frauen soll es so sein, das kann ich nicht nachvollziehen. Oliver, er hat ein paar. Er hat Dinge gesagt, die sehr richtig sind, aber er hat auch gesagt, er fasst es gerne an, er findet also, es gut. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon rausgehört, dass er darauf abfährt. ja Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Beine mit dem Sex mit eingebaut werden. Also ist schon die Richtung im Fetischismus, weiß ich nicht. Sage ich jetzt ja doch. Wieso wusste er das in diese Ecke gedrängt? Ja, weil Was? wenn ich höre Internet surfen und sie hat sich da mit ihren Beinen beworben, weiß ich nicht. Also, tut <lacht> mir leid. Ja. Ja, es ist nicht viel mehr ein Fetischismus, Haare zu entfernen und diesen, oh. ich meine, ja, das ist doch, das das ist doch viel Muss man eher, einer Jugend vielleicht verzeihen, weil er das macht. Ich weiß auch nicht. Peter, wie ja? wäre das aber denn, wenn, wenn deine Freundin plötzlich mal sagen würde, ich arbeite als Model und plötzlich wollen sie, dass ich mir das rasiere. Ist schon vorgekommen, ja. da habe ich eine schwere Zeit, aber drei Monate später ist dann wieder alles okay. Achso, dann bist du schon sehr, sehr traurig. Na klar. Also ist einmal schon passiert? Ja, ja, ist schon passiert. Hast du es ihm dann irgendwie gesagt, Mensch, Peter, für den Job, da muss ich jetzt? Nee, das war eine komische Situation. Einfach, die haben mir Geld dafür angeboten, um die Haare wegzumachen, das aufzunehmen. Ja. Ja. Ich habe einfach ja gesagt. Ja. Hast du ihm vorher nichts gesagt? Doch, nach klar. Also du, für Geld würdest du das machen oder wie? Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist unbezahlbar. gibt es bei euch mal nie im Bekanntenkreis blöde Sprüche, Peter, wenn man mal ein Bierchen trinkt und sagt, Mensch, deine Freundin hat aber viele Haare an den Beinen, das schön? Gibt's dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde das ganz toll, dass das für euch das sollte auch kein Thema sein. Trotz allem kenne ich genug Schandmäuler. Ich gehöre bestimmt auch dazu, die zwischendurch bestimmt mal eine spitze Bemerkung machen. Ja, die sollen mal lieber irgendwie bei sich selbst gucken, finde ich. Also nicht ablenken von sich wie das überspielen. Jeder hat irgendwie Mängel, mit denen er nicht zufrieden ist an sich. Und ja. Ich denke, dieses Auf andere zeigen und ich, guck mal da, das, ich weiß nicht, wo das herkommt, wozu das überhaupt sein muss. Jeder soll doch bei sich bleiben. Und äh, wieso kann jemand zu mir sagen, dass das irgendwie unnatürlich ist, dass ich Haare schön finde? Ich mhm. finde die einfach okay, meine Güter. Jeder man hat verschiedene Vorlieben. Ich mag die und ich stehe dazu.